Endlich! Ich habe ewig drauf gewartet. Hallo Steffen, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich natürlich auch immer auf unsere kleine äh, ähm, ja, Gesprächstherapie hier. Die tut dann ja. mal gut neben dem ganzen Stress im Alltag. Und ähm, ja. So fühlt es sich an, man weiß nur meistens nicht, wer ist der Patient und wer ist der Doktor. Es gibt hm. keinen Doktor. Wir, wir beide sind Patienten, ich Das habe ist praktisch das so eine, eine anonyme... Gruppe, nee, wie nennt sich das? Selbsthilfegruppe. Eine, eine anonyme Gruppe, man kennt sie ja. Gehst du heute auch zur anonymen Gruppe? Nee, ich finde ja den Weg nie. Ist wir ja sind anonym. eine Selbst Selbsthilfegruppe, genau. Genau. So. Äh, ja, ihr habt's gemerkt, wir sind auf der Etage 13 und wie immer eine ganz kurze Erklärung. Ihr, findet, ihr befindet euch auf der Etage, bei der wir uns rund um alles besprechen, außer Comics. Es geht um Filme, Serien, sonstigen Scheiß. Was uns gerade so einfällt. Und deswegen geht es in unserem ersten Thema auch direkt mal um Comics. <lacht> das ist korrekt. <lacht> Wir müssen nämlich unsere eigene Regel brechen. Jetzt Boah. in der vierten Folge. So, genau. ich habe meine Regel gebrochen. Solange deine Freundin nicht die Regel bricht, ist mir das doch. Egal. So. Ähm, ich habe. Ähm, das hat einen ganz speziellen Grund, Steffen. Und dieser Grund, den wirst du uns jetzt erzählen. Ich? Ja. Ich sehe immer nur drei Buchstaben. GCT. Richtig. Wofür steht denn GCT? Für den Gratis-Comic-Tag nehme ich an. Genau. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eigentlich äh, haben wir ja unsere eigenen Podcasts, films Gedönse. Der Steffen ist bei den Comic-Cookies äh, aktiv und ich bei der Comic. Sag das doch nicht immer wieder. Das, das müssen wir immer wieder ein bisschen reinschieben. <lacht> Ja. und wir haben uns aber hier gedacht das ist der GCT, der Gratis-Comic-Tag ist sowas wie ein kleiner Feiertag nationaler Feiertag für alle Leute, die gerne Comics sammeln, deswegen wollen wir euch nur ein bisschen pushen das kommt natürlich jetzt darauf an, Steffen, das hätten wir vielleicht vorerklären sollen, ob wir jetzt so tun bei der Aufnahme, ob wir nach dem Comic-Tag da sind, weil da ja unsere Aufnahme rauskommt, oder ob wir jetzt äh, so tun, als wären wir davor. Was machen wir denn jetzt, Steffen? Na, also, wir können es ja sagen, wir nehmen die Episode tatsächlich vor dem gratis Comic-Tag ja. auf. Ja. Ähm, also, heute ist der, wie viel der? Heute ist der Mai. Genau, der Mai ist gekommen. <lacht> der Mai ist gekommen. Ich klick mal auf heute, da müsste dann stehen, dass heute der 4. 7. Mai ist. Richtig. Ja. Und ähm, deswegen äh, findet der Comic Tag Gratis-Comic-Tag in zwei Tagen statt, von heute aus gesehen. Äh, wenn ihr das dann aber hört am 13., Liebe Hörer, dann wird ja. der Comic Tag Gratis-Comic-Tag gewesen sein. Bei meinem Diagramm, was ich jetzt zur Berechnung äh, benutzt habe, kommt das raus. Das kann super. man das sehen? Ich kann es sowieso nicht sehen. Ach so. So Sie aus wie ein Pimmel, mit, Aber es äh, ist eine Berechnung: irgendwas mit einem Pimmel. So und. Es äh, ist nur ein Pimmel. Und ähm, äh, deswegen hatten wir, hatte ich ja mal die lustige Idee, wir könnten ja mal versuchen äh, zu erzählen, wie es gewesen sein wird. Mhm. Was, für, was für eine Zeitform ist das? Ist das Konjunktiv 2 plus Quamperfekt 2? Das ist mir sowas von egal <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich habe hab folgende Idee, ja? Ich mache jetzt folgendes, Steffen Je nachdem, wie der Gratis-Comic-Tag sein wird, also nochmal der Gratis-Comic-Tag, an dem Tag werden 34 Gratis-Comics in den Comic-Fachbuchhandlungen und im Bahnhofsbuchhandlungen und sonstigen Fachbuchhandlungen rausgegeben, vor allem aber in den Comic-Shops, geht man auf jeden Fall rein. Ähm, da äh, werde ich jetzt einfach mal reden und dabei werde ich immer Lücken lassen, weil dann können wir nachher nämlich reinschneiden, wie es wirklich war. Also... Ich Folgendermaßen. Also, Steffen, ich war ja nee, zusammen mit... Nee, das ist doch blöd. Wie willst du denn das machen? Hallo, da kommt der Glückentext. Pass auf. Also. Jeder kann sich das also. dann selber reintexten, oder was? Nein, das textest du rein. Du bist ja der Cutter. Ja, super. Wann? <lacht> ich will das morgen Abend cutten. Das bringt überhaupt nichts. Doch, dann tun wir einfach so, als hätte es funktioniert. Also, jetzt. <lacht> <lacht> also, Steffen, ich war ja zusammen mit auf dem Gratis-Comic-Tag. Ja, das im... kannst du dir eigentlich schon sagen. Ja, aber es kann ja sein, dass ich noch woanders hinfahre. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Nein, lieber aber Steffen, mit wem? Kannst du ja schon sagen. Das hast du ja schon bekannt schon gegeben. Ja. ja, lieber Steffen, <lacht> ich war ja... Ich fange jetzt von vorne an. Lieber Steffen, ich war ja mit der Mareike auf dem Gratis-Comic-Tag im ganzen Rheinland unterwegs und es war... Spitze! <lacht> Unsere erste Station, die wir uns nach Überlegen genommen haben, war... Der Bonner Comicladen. Ey, du sollst ja nicht die Doch, ich mach das jetzt. So hat das keinen Zweck. Okay, dann machen wir das so. Dann rede ich jetzt einfach weiter. Ähm, <lacht> <lacht> im, in dem... Was? Äh, was hast du denn vorher gesagt? <lacht> in dem... Bonner Comicladen. Waren sehr viele... Nerds. Und vor allen war es dort... Sehr voll. Und ich war auch... Sehr voll. <lacht> Anschließend war es sehr witzig Denn bei unserem zweiten Station auf der Tour Da passierte mir nämlich folgendes Ich musste ganz dringend mal Pullern Und er hätte es fast nicht geschafft Aber netterweise gab es dann in dem Dönerladen Den ich bevor ich in den Comicladen gegangen bin besucht hatte Eine Toilette Nein, das war jetzt nicht so schwer, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, schließlich zum Schluss gingen wir, Mareike und ich auch noch Essen. Ja, und es gab leckere Currywurst. <lacht> das ist das Beste, was der einmal... Ich ein hätte jetzt gedacht, jetzt käme wieder Fleischkäse. <lacht> <lacht> <lacht> ja, das haben wir sehr gut geschafft. Aber, äh, wir, wir Welche Comics hast Blödel du denn dann mitgenommen haben? Werden? Also, folgende Comics habe ich mitgenommen. <lacht> <lacht> natürlich äh, Futures End und natürlich das von Marvel, ich weiß gerade nicht, was es ist, und äh, dann äh, Donald Duck und ähm, klar natürlich auch selbstverständlich noch äh, von Danny Books Katzen. Also, Steffen hat fast meinen Geschmack getroffen. Ähm, jetzt hören wir mal mit dem Blödel auch mal wieder auf. Das ist wahrscheinlich für die äh, umstehenden Leute, die wenig Ahnung haben, wenig lustig. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ist uns jetzt ja scheißegal. Nee, äh, wir empfehlen auf jeden Fall, wir sind ja jetzt nach dem Comictag, tag Mann, werdet ihr doch auf den Gratis-Comic-Tag gewesen. Der war so witzig. Ja. Sollten wir jetzt aber die äh, Folge so schneiden, dass wir vor dem rauskommen sollten? Mensch, ihr sollt unbedingt zum Gratis-Comic-Tag gehen. Also, Machen nein, wir nicht. empfehlen. nicht. zum 13. raus. Der, den den Gratis-Comic-Tag können wir nur empfehlen. Auch im nächsten Jahr, genau. wenn er dann stattfinden, wieder stattfinden sollte. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es, es gab bei diesem vier, ich, ich komme jetzt mit einer Zeitform total durcheinander, es gab und es gibt und es wird geben 34 Comics von verschiedenen Verlagen. Äh, Steffen hat zum Beispiel äh, Futures End genannt, das ist jetzt einer aus dem Hause äh, Panini DC und es gibt dann noch Marvel die typischen Superhelden Comics, aber es gibt dann auch die lustigen Sachen wie Donald Duck, Simpsons oder andere und viele vor allem auch für Kinder ist diesmal dabei. Mhm. Also ich empfehle vor allem auch Familien mal reinzugehen. Weil auch dort interessante Sachen dabei sein können, auf jeden Fall. Ja. Das wollten wir noch mal kurz noch mal mit dabei erwähnen, weil ähm, viele Leute haben ein komisches Bild von Comics und das kann sich ändern, indem man auch wieder was reinliest. Genau, richtig. Es gibt auch Mangas, ne? also für mhm. die weiblichen ja. Zuhörer. Das, das war's ist ja zum schon Thema so Comics. Klischee, was du, na ja. <lacht> ja, aber mit dem Klischee kann man sie alle holen. Richtig. Zum GTA. Ja, genau. Also von einem Kürzel zum anderen. Ich glaube, das GTA wird wieder mehr Leute ansprechen. Äh, Steffen, hast Meinst du GTA du? mal gespielt? Natürlich. Genau, Also nicht Gran Was Turismo, ne? Was ich dir sagen wollte, äh, bei GTA rennst du praktisch offene Fenster bei mir ein. Ich muss <lacht> diesen Spruch immer wieder bringen. Das hat man eben so damals in die, in die Geburtswiege gelegt, da stand dieser Spruch drin mit den offenen Fenstern. Ja. Ich muss mal so einen Counter einrichten, wie oft das vorkommt. Ähm... Ich äh, habe GTA auch erst letztens geliehen bekommen, habe es immer noch geliehen. Und hast du auch GTA 5 gespielt? Ja. Oh, dann können wir beide sogar mal was ja. drüber sagen. Das ist ja auch wieder Weltpremiere. Ja. Ähm, ich fange dann einfach mal an, wie ich das Spiel finde. Und dann kannst du immer noch dagegen steuern, weil du magst ja GTA nicht Jetzt habe ich dich in die Ecke gedrängt. <lacht> ich mag GTA vollkommen. Ich hatte es sogar noch eher als wie du, würde ich mal behaupten. Das was nicht sonderlich Fall schwer ist mit der Xbox 360. <lacht> Ich habe einfach nur mit der PS3 sehr lange gewartet. Ich habe es ähm, jetzt angefangen zu spielen. Ich bin mitten in Mission drin. Worum geht's bei GTA? GTA kennt man von früher noch aus der 2D-Ansicht. Man ist Gangster, man läuft rum, man schießt auf ein paar Sachen rum, man fährt vor allem Autos, die man, äh, in die man einsteigen kann. Und jetzt gibt es halt alles in der 3D-Variante schon sehr viel länger. Mhm. Und ähm, in dieser Geschichte, die so ein bisschen lose zusammenhängt ist, gibt es diesmal sogar drei Charaktere. Früher war es immer so, man hat immer einen Charakter gespielt, da wären zum einen der sehr reiche Michael, mhm. dann der äh, schwarze Franklin, der eher so aus dem Ghetto rauskommt mhm. und Trevor, der total Verrückte. Ja. Und ähm, die Anfangsgeschichte handelt so ein bisschen davon, dass Trevor und Michael zusammen bei einem Unfall äh, bei einem Banküberfall mit dabei gewesen mhm. sind, glaube ich, so in die Richtung und äh, die Wege haben sich getrennt und das findet sich nachher alles wieder zusammen. Aber GTA, sagen wir mal so, sind natürlich äh, die Story-in-Story-Mission schon wichtig, mhm. Aber das Eigentliche, was bei GTA ja doch Spaß macht, ist, man kann in jedes Auto einsteigen, mhm. man kann so viel Scheiße bauen, es ist in so fast viel möglich. In jedes Flugzeug kannst du auch einsteigen. Genau, kannst du gut Flugzeug fliegen GTA? Ich bin da richtig äh, schlecht drin. Kommt drauf an, was es ist. Also so einen großen Jumbo-Jet, da fliege ich jetzt auch nicht so einfach, aber äh, ja, alles andere. Also am, am meisten Spaß macht natürlich das Militärflugzeug, wenn man das dann irgendwann mal sich organisiert ah, okay. hat. Ist das so ein Jet, den man dann fliegen kann ja. oder was? So ein richtiger mhm. Jet? Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich hab Ist auch mich, nicht in der äh, das Story drin, den musst du dir so holen. Ah, okay. Ich habe äh, hab mir letztens. Äh, ich spiele, hatte die Flugzeugmission auch gerade zu spielen und für diese Flugzeugmission habe ich bestimmt 25 Anläufe gebraucht, weil mhm. ich mit der Steuerung nicht so gut klargekommen bin. Nichtsdestotrotz schmälert das nicht den Spielspaß und hindert mich nicht auch daran, man kann ja auch Immobilien kaufen und ich trockle, habe mir den Flughafen gekauft. <lacht> Hätte ich mir überlegen sollen, dass man da vielleicht öfters auch Flugzeuge fliegen muss. Jetzt habe ich leider so eine Immobilie, die ich auch wieder rausholen muss mit meinem Fluggeld. Mhm. Das ist das Schlimme. Mhm. Also, großer Spaß. Alle drei Charaktere haben ihre eigenen Spezialfähigkeiten. Mhm. Man kann während des Spiels immer von einem zum anderen wechseln. Ähm, Trevor kann zum Beispiel mit seiner Spezialfähigkeit durch Tastendruck äh, sehr viel mehr Schaden anrichten. Ja. Ähm, hat Michael hat die, äh, genau, hat, hat dieses, ähm, Zeitlupenfähigkeit und, ähm, Franklin kann halt die Zeitlupenfähigkeit im Autofahren vor allem gut anwenden und das passt alles sehr gut zusammen und die machen halt zusammen viele Raubüberfälle und viele Story-Sachen und nebenher gibt es immer noch viel zu entdecken, dicke, große Empfehlung, kommt wahrscheinlich zwei Jahre zu spät, aber zwei, besser zwei Jahre später als gar nicht, oder? Ja, ja. Ja, Steffen auch. ist schon wieder abgelenkt, der kriegt gerade aus GTA seine story missions Benachrichtigung Was hast du da eigentlich? Der Steffen guckt immer so zur Seite. Ja, auf mein äh, äh, äh, Recherchetool. Achso, hast du, hast du noch einen zweiten Podcast? <lacht> Gesag's Nein, doch einfach, ja, du nimmst ihn gerade parallel auf. Nebenher. Ja, nee. Äh, mir <lacht> ist gerade aufgefallen, dass ich heute keine Podcast-Empfehlungen rausgesucht habe. Aber gut, äh, können okay, wir dann... Du hast ja noch Zeit. Haben wir ja noch Zeit. Genau, ähm, das war's im Endeffekt zu dem guten Grand Theft Auto. Die Empfehlung kommt ja auch wirklich viel zu spät, aber jetzt ist ja gerade die Neuauflage gekommen in HD-Optik für PS4 ja. und Xbox schieß mich tot. Äh, ich weiß nicht, wie die Grafik da ist, aber mich hat auch die Grafik nie an GTA gereizt, sondern eigentlich immer nur der Spielspaß. Ne? Ja gut, es macht schon Spaß, wenn das alles äh, schön, schön auch noch verpackt ist äh, in Grafik. Wenn man dann, also du hast ja hier jetzt gerade sehr viel auch Landschaft und sowas dabei und äh, da ist das schon ganz schön, wenn das auch ein bisschen sauber umgesetzt ist. Aber auf der 360, das ist doch der Vorgänger von der One, ne, ist das jetzt die Grafik jetzt ja auch nicht so prall, aber du hast ja trotzdem gern gespielt, nehme ich mal an. Ne? Ja, ja, klar. siehst du. Ja. Also hat es ja nicht geschadet, hast du bis auch ohne Xbox One klargekommen. Ja, also dafür würde ich mir fast sogar wahrscheinlich die PS4 holen, weil ich glaube, dass sie da nochmal einen Zacken drauf legt. Ach, jetzt, jetzt wechselst du zu PS4? Ich wechsle immer ab. Also, ich mache immer so äh, Generationenwechsel quasi. Mein Gott, du bist keiner der üblichen Ideologien verhaftet. Ein sehr interessantes Konstrukt. Was, was in dem Moment gerade so am, am angesagtesten ist. Du bist so ein Trendsetter. Nee, was, was, was, was ich für mich am nützlichsten empfinde. Sagen wir mal so, wo ist du bestens? Warum Spiele würdest du denn jetzt die PS4 kaufen? Äh, jetzt gerade nicht, aber irgendwann demnächst mal. Ich bin. nee, nee ich meine, warum? Ach so, ja, natürlich du sie. Äh, wegen Spielen Ach, so zum Beispiel jetzt. wie äh, DC Universe Online. Ah, das macht Sinn. Ja. Oder Goofy's Olympiade auch. Okay. <lacht> Gut, <lacht> ähm, das ist doch schön, dass wir auch die Klischees weiterhin erfüllen. Auch in unserer vierten Folge machen wir nicht davor halt, Steffen in eine Disney- und DC-Ecke zu bedrängen, während ich meine Ecke noch suche. Deine lieblings sind ja Wünsche. Richtig, Wünsche und was man bei mir zusammenfassend sagen kann, in der letzten Zeit, in den letzten Folgen habe ich immer ein Blizzard-Spiel besprochen, ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, du willst natürlich eine schöne Überleitung schaffen. Wir sind nämlich bei einer sehr beliebten Kategorie. Warte mal, ich höre mal eben gerade, kommt sie da gerade angeflogen? Oh ja, der kommt immer näher, oh mein Gott, sie kommt! Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern, Steffen Liebschner, und Bastian sagen Die Wunschnews des Monats und ich fange mal an. kommt jetzt aber sehr unmotiviert statt. Entschuldigung. Die Wunschnews des Monats! Stimmt, bei der Tagesschau sprechen wir genau so. <lacht> Darf ich endlich meinen ersten Wunsch loswerden? Ja, also ich wünsche Bitte, mir, dass Ben Affleck im Batman vs. Superman-Film in einer Szene aus Versehen sein altes Daredevil-Kostüm trägt. Danke, Steffen. Ich <lacht> wünsche mir, dass es von dem vegetarischen Steak auch endlich eine fleischige Variante mit toten Tieren drin gibt. Steffen. Ich wünsche mir, dass lieber Disney-Realfilme in Zeichentrickfilme adaptiert werden, als umgekehrt. <lacht> ich <Mach>. wünsche. <lacht> Ich wünsche mir, dass die Leute nicht immer Food-Fotos fotografieren, sondern auch mal zeigen, was mit dem Essen danach passiert. Sogenannter After-Food-Fotos. Ähm, ich wünsche mir einen Whirlpool für die 13. Etage. Und ich wünsche mir, dass Steffens Whirlpool mit Lava ist. Das waren die Wunsch-News <lacht> des Monats. Die Wunsch-News des, Wunsch des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern. Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja, da kann ich dir ein ganz tolles neues Spiel empfehlen. Ganz kurz mal so reingehakt, was gerade zu deiner einen News passt, nämlich das zu sehen, was danach mit dem Essen passiert. Ja. Hatte der liebe Emil bei unserem letzten Treffen jetzt äh, ein schönes Spiel dabei. Das war so ein, äh, wie nennt man denn diese Kartenspiele mit äh, wir vergleichen und so weiter und so fort also diese diese was ist für Quartett früher? Quartett, genau ach du hast Klo-Quartett gespielt der hatte das scheiße quartett dabei Eieiei, <lacht> ei, ei, das kennst ging du ja die gut glückliche roppe bitte kennst du die glückliche Robbe? nee aber ich habe angst sie kennenzulernen glaube ich <lacht> <lacht> kannst du mir ja mal schicken also nicht bitte real sondern nur in bildform oh gott, ja. oh gott. Ja. ja, was für Scheiße einem wirklich immer so unten rauskommt, kann ja auch einem durch den Kopf gehen. Richtig. Und äh, Steffen, du hast ein sehr interessantes Thema aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Äh, ich bin gespannt. Du nennst es selber, was hilft gegen einen Ohrwurm? Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Nix. <lacht> aber du, <lacht> ja, du, kennst, ja du kennst das doch. Also wenn du morgens aufwachst und, und hast du einen Radiobäcker? Äh, ich habe mal einen benutzt, aber jetzt habe ich mittlerweile wieder Handy. Meistens ist es tatsächlich so... Das ist dann eins der ersten Lieder Die man morgens so hört Einfach erstmal eine Weile nicht losbekommt ne? ja. Oder zum Beispiel Wenn der Herr Richelshagen auf einmal sagt äh, äh, oder, oder einfach mal anfängt zu singen äh, Trello, drello Wenn wir unser tolles äh, Planning Tool hier aufmachen Wer macht denn sowas? Ja. Der Herr Richelshagen Ich kenne den der auch Herr nicht mehr Fetter äh, Sack aus der Nachbarschaft ja. Hau ab! Und äh, jedes Mal, wenn ich dieses äh, Tool jetzt hier starte, unser Planungstool, kommt mir halt diese lustige Melodie in den Kopf. Dankeschön. Vielmals. <lacht> aber... Trello, Trello. Was hilft denn gegen... Äh, Ohrwürmer? Hast du eine Ahnung? Nee, aber mir ich habe gerade das Gefühl, dass wir das in so eine Verkaufssendung ummodeln könnten, dass du den Leuten sowas verkaufen kannst. Ich das, ich du hast gerade so richtig verkaufen. so geil angefangen. Ja, du Vielleicht verkaufst hätte ich doch jetzt noch nochmal Hooper anrufen sollen, weil tatsächlich haben äh, britische Wissenschaftler herausgefunden, dass Kaugummi-Kauen gegen Ohrwürmer hilft. Also jetzt echt? Ja. Also gegen reale Ohrwürmer, die dir im Ohr rumkriechen oder gegen das wirklich das gesungene, äh, die gesungene Melodie, die nicht aus dem Kopf geht? Es gibt einen Zusammenhang zwischen äh, äh, unserer Mundhöhle. Ja. Und dem Kurzzeitgedächtnis. Okay. Und unserem Vorstellungsvermögen von Sounds. Sounds. Das, oder Liedern in dem Fall. Und ähm, das wusste man ja irgendwie wohl schon etwas länger. Und jetzt haben ja. die, ähm, die äh, Forscher praktisch ein, ein, eine Studie gemacht, mit der sie probiert haben, mit Probanden, wie das so funktioniert, wenn die äh, einfach mal dabei Kaugummi kauen. Okay. Und die sollten dann halt immer auf einen Knopf drücken sobald sie wenn sie sich an das Lied erinnern und tatsächlich war es wohl so dass bei den äh, leuten die kaugummi gekaut haben weniger leute auf den knopf gedrückt haben ich mag ja eigentlich gar kein kaugummi ne ähm, das ding ist aber <lacht> muss es kaugummi ich weiß sein nicht, ob oder es kann es? nicht geht keine ahnung <lacht> Also, ist es wirklich so, dass du wegen dieser Masse von dem Kaugummi, wenn du drauf kaust, diese Kaube. Ist es die Kaubewegung oder ist es. Anscheinend, also ja. ja nichts mit das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Folge, was wir ja sonst nie tun würden, irgendwas essen würde und du würdest jetzt einen Song singen. Nee, wie funktioniert das? Ich möchte es jetzt wirklich hier live probieren. Also, du singst mir jetzt irgendwas. Überleg dir mal kurz ein Lied. Ich besorg mal eben was. Du musst in der Zeit kurz überbrücken. Ja, jetzt soll ich mir hier ein Lied überlegen. Ich. Ich doch nichts. Jetzt wird das auch im Stehkreis. Vorher prob ich jedes Mal Lieder und dann dachte ich, ich äh, werde den, dem äh, Herrn Rischel sagen: dem passt das nicht, wenn ich äh, dem, Pass, dem Basti passt das nicht. Er hat <lacht> ein Snickers. Ähm, Wir müssen doch die Produktnamen abkleben. Das ist ein Snickers. Fickers, das kann man ruhig ich, sagen. Hallo, irgendwas, das es, gibt auch Mars, es gibt ja auch gibt andere auch, äh, Scheißriegel. Ja, auch Mars, und, ähm, und äh, äh, Bounty. Oh, boah, Bounty schmeckt ja richtig Kart. übel. KitKat, Marte, Und egal, <lacht> Snickers, okay, Wie kommst yes. du von Kidkauf auf, Marte? Egal, <lacht> ähm. Wie, also du singst jetzt, dann merke ich mir okay. das Lied. Ich sing Und was Tolles, was zum Thema passt. Du darfst hast. jetzt sogar mal was singen. Du, du, du, du, du singst jetzt was, äh, dann ist das Lied vorbei, ja. dann kau ich ist das, das ein Lied. Okay, okay. Ich will okay. euch ja nicht Steffen, unnötig quälen. Ich jetzt die Freibahn, das Experiment live jetzt hier in der Etage 13, meine Damen und Herren, Steffen singt! <lacht> Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. So. Einmal reicht, also um um Ohrwurm zu setzen? Na, du denkst ja offensichtlich noch dran. Ja, aber hallo. Du wippst ja Ups. mit den Kopf. Ich äh, mache jetzt das äh, Snickers auf. Haribo macht froh und er... Ist das nicht beeinflussen des Experiments, fällt mir gerade ein? <lacht> Bitte? Also, äh, auch wenn du das jetzt singen... ja gut, wenn du singst, wird es wahrscheinlich eine ja, schwerte Bedingung, ne? Aber wenn ich jetzt esse, dann, äh, dann denke ich nicht mehr dran. Und was ist jetzt der, der Fakt? Okay, ich esse es jetzt einfach. Vielleicht vergesse ich einfach... Das Kommentar. Kauen. Okay. Aber essen wir auch voll. Ja, ich werde den Podcast aber nicht wieder äh, den wir essen, nein, was nein. podcast nennen. Das tut mir so auch echt dass mir was essen, gegessen werden muss. <lacht> Nicht, dass der das Snickers einfach nur einbauen wollte, weil ich Bock auf den Snickers hatte. Ja, der ja, kommt das wieder ganz gelegen hier. Ich merke das schon. Du hast letztes Mal zum Löffelei. Ich habe ja auch schon auf dem Whirlpool gewartet, der ist ja auch nicht gekommen mit Lava. Das hätte ich schön gefunden. Na, nicht alle Wünsche erfüllen sich. Ja, hilft's denn? Hm. Muss doch am Potter. Also. Denken. Das Problem ist, wir haben gerade miteinander gesprochen. Und wenn wir miteinander gesprochen haben, habe ich wirklich überhaupt nicht mehr an das Licht gedacht. Jetzt, wo wir aufhören zu reden, denke ich wieder an Haribo. Ja. Und isst dabei Snickers, das scheiße. Ne? Ja, das ist ein Problem, <lacht> <lacht> Das ist übrigens das Tolle, das bringt mich... Also, hat jetzt nicht ganz so geklappt, aber das müssten wir nochmal unter richtigen Bedingungen testen. Aber ich habe heute gelesen, ja. man, hat, man, man sagt ja immer, Schokolade macht glücklich, ne? Mhm. Und ich habe einen Bericht darüber gelesen, Wenn es mal wieder lecker, lecker Schokolade, dauert. <lacht> das Schokolade wirklich glücklich machen soll, aber es liegt nicht an irgendwelchen komischen Stoffen, die da drin sind, Endorphine, sonst irgendwas. Delfine? Weil dann könnt ihr nämlich, müsste nämlich die Zartbitterschokolade wirklich abgehen, weil die Zartbitterschokolade hat noch viel mehr von dem Scheiß da drin. Okay. Aber die Mischung aus Fett, Zucker, diesen Endorphinanteil, ist so perfekt gemacht und man wird so von Kindheit darauf geprägt, dass Schokolade irgendwas Tolles sein soll als Belohnung. Mhm. Ich meine, bei mir hat es funktioniert. Ich esse, bin immer noch abhängig von Schokolade dass das deswegen eigentlich nur die Schokolade funktionieren kann. Und hab gedacht so, eigentlich klug gemacht. Eigentlich hätten wir beide eine Schokolade machen sollen für die Etage 13. Vielleicht machen wir äh, das irgendwann dann noch. Aber dann machen wir das mit dieser billigen China-Schokolade, die du im Adventskalender drin hast, wo du denkst, boah, welcher, welcher Indoneser hat das jetzt zusammengefrickelt. Jetzt in unserem Shop die Etage 13 Schokolade. Ja, wir müssen ja noch einen coolen Namen für finden. Für was? Ja, für die Schokolade, so, so die 13. Das ist doch cool. Hey, Bock auf die drei Dann Dann kriegst du eine Schokoladetafel. Das <lacht> ja. Ist doch cool. Ja, ja guck mal, Milka ja, hat auch so einen Trademark gemacht. Wenn du an Milka denkst, denkst du an was? Denkst du bei Milka? Lila Kuh oder Pause, genau also Pause oder Kuh und oder Pause was und denkt Kuh. man eigentlich bei Snickers nochmal? Ich habe den Spruch gar nicht im Kopf, wenn es mal wieder länger dauert. Uh, sehr, sehr gut. Auch bei dem Diven-Werbespot? Ja. Egal. Okay, ich esse das Snickers zu Ende und dann können wir weitermachen. Ja, weil, äh, wenn der... Wenn der Basti nämlich, äh, keine Schokolade bekommt, dann wird er auch ganz schnell zur Diva und bei ihm artet das jetzt so aus, dass er rumläuft wie ein wandelnder Toter. Halt die Fresse! <lacht> das bringt mich zufällig <lacht> zu einem Thema. <lacht> <lacht> Ich bin der Brückenbauer heute. Du, du brauchst die Brücken wie kein Zweiter. Ich möchte mich herzlich dafür entschuldigen, dass ich gegessen habe im Podcast. Mal wieder ich. Diesmal bin ich ja schuld. Ich trinke jetzt auch noch kurz. Das, was da gerade so klingt wie ein Zombie, das ist Basti. Genau. Äh, Mann, hat das gut getan. Ich habe schon wieder viel zu viel Junkfood in mich reingestopft. Das liegt immer, wenn ich Etage 13 habe. Das ist emotional, regt es mich so auf. Was macht, Aber was was macht eigentlich das Projekt Weight Watchers? Ja, es läuft, merkst du ja. <lacht> Seit der letzten Folge hat sich stetig gebessert. Ich habe vorne, vor die Chips gegessen, damit sie nicht zu so knackt im Podcast. Jetzt habe ich den Snickers auf. Ja. Ähm, ja, äh, und zwar hast du natürlich schon auf die lebenden Toten angesprochen. Richtig. Es ist, ist sehr gut, denn ähm, ich habe mir ähm, in der letzten Zeit ähm, eine ganz neue Serie. Also die kennt noch keiner. Damit werde ich jetzt ziemlich viele Leute überraschen. Es ist ein richtiger Geheimtitt. Tipp, Tit? Das ist <lacht> Freut sich <Versprecher. lacht> Ja, das liegt an der Schokolade. Da werde ich mal ein bisschen horny, wenn Schokolade ist. Ja, ja also. ich das schon. Ähm, und zwar heißt die Serie, warte, ich gucke nochmal nach: The Walking Dead, genau. Mhm. Also, ähm, und zwar, da habe ich mir davon die Hörspiele angehört. Natürlich kennt jeder Walking Dead. Die Grundsituation ist auch einfach geklärt. Wir haben da den Polizisten Rick, der erwacht er aus dem Koma und die ganze Welt ist in eine Zombie-Apokalypse verfallen. Und er ist auf der Suche nach seinen. Kindern und seiner Frau, das wäre in dem Fall Laurie und seinem Sohn Karl. Ist krass, wenn ich die Serie gut kenne, dann kenne ich auch all die Namen. Ne? Hm. Sonst vergesse ich alles, aber ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Mhm. Noch nicht so zombifiziert, wie ich gedacht hätte. Und ähm, man kennt die ganze Geschichte, man kennt auch so die ganzen Dinge, die auch in, den, äh, in der Walking Dead, die TV-Serie passiert, mhm. ähm, kennt man. Und auch die in den Comics, wenn man die gelesen hat, kennt man die natürlich auch. Ja. Ähm, man, er, er streift durch die Stadt um seine Oh, es hat geschellt. Das gab es ja noch nie bei uns im Podcast. Mhm. Ich glaube, ich muss aufmachen. Entschuldigung. Ja, ich okay, mal kurz gucken. Also, Basti geht zur Tür, zieht seine Hose nochmal zurecht, schmeißt irgendwas um dabei. Ich kommentiere das gerade mal so ein bisschen, was ich so sehe. Und jetzt geht die Tür zu. Ich habe keine Ahnung, ob er die Tür öffnet draußen. Vielleicht wird er auch rausgezogen. Vielleicht war es ein Alien. Vielleicht war es äh, ein Zombie. Würde jetzt passen gerade. Vielleicht auch der Snickers-Verkäufer. Ähm so langsam gehen mir die Ideen aus. Da kommt jemand, aber ich glaube, das ist nicht Basti. Und jetzt kommt er wieder rein und macht die Tür zu. Hab habe keinen Geschrei gehört. Ist alles in Ordnung? Ja. So, das war jetzt nicht so geplant, das tut mir aus, sonst war jetzt wirklich leid. Mal gucken, ob ich mein Gestammel drin lasse. Ich habe versucht zu... Lass ruhig drin, also das tut mir echt leid, das war jetzt wirklich unvorhergesehen. Ich bin wieder da. Macht nichts. ich habe versucht zu kommentieren, wer das... Ja, habe ich schon vermutet, dass ist ein Zombie wäre, oder eben der Snickershändler, oder... Ja, gut, und so. Ich wurde gerade gebissen und der Zombie sagte, du bist aber ein Süßer. Egal. Der Zombie war eine echte Diva. Ja, komm, auf, weiter weiter geht's. Mein Gott, der, der Steffen hechtet heute durch. Wir haben erst die Hälfte der Zeit rum. Eigentlich muss ich viel langsamer reden. du wow. ja, so red doch. Den Zombies angemessen jetzt. Also, <lacht> The Walking Dead. Nein, hören wir auf mit dem Quatsch. Ähm, die Geschehnisse kennt man schon aus dem TV, so ein bisschen. Mhm. Im Endeffekt bewerte ich jetzt, weil die Story kennt man ja schon so, bewerte ich jetzt nichts anderes als die Machart. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich habe vor schon mal, es gab mal ein sehr gutes Hörspiel-Label, die nannten sich ähm, Lausch. Da hat Günther Merlau die, ähm, die Hörspiele produziert. Und der hat immer so ein Faible gehabt für die richtige Musik. Richtige spannende Musik zum richtigen Zeitpunkt. Die richtigen Geräusche mit der richtigen Handlung. Mhm. Der hat damals Hellboy-Hörspiele gemacht. Ja. Die waren richtig, richtig gut. Mhm. Also die muss ich echt sagen, ähm, die habe ich so als Comic-Hörspiel fand ich die richtig gut. Was mir jetzt an The Walking Dead nicht so gefällt, ist mein Problem. Ich habe es heute noch mal angehört und dachte mir so, es fehlen so ein bisschen die Geräusche. Also man hat immer so das gewisse Gefühl, es ist wie ein Podcast, der miteinander redet, die immer in einem Raum mhm. irgendwo sind, aber die haben diese du, du, du denkst nicht, du bist in einem Raum drin, sondern du denkst die ganze Zeit, ähm, ja, die sind halt wieder da in der Sprecherkabine und reden miteinander. Und die Musik ist auch nicht die, der Soundtrack von, dem, von der Serie. Bei der Serie ist halt dieses Geigen-Intro direkt am Anfang, mhm. und das ist so richtig spannend das ist so eine bissige Country-Jazzige country, country Nummer mit so Gitarre so dünn, dünn, dünn und du denkst dir so, ist hier Zombie-Apokalypse oder hat Jack Johnson jetzt irgendwie sein neues Album rausgebracht? Mhm. Und ähm, das trübt für mich so ein bisschen die Stimmung. Ich achte, bei solchen Hörspielen finde ich es immer toll, dass man mit den Mitteln von Geräuschen und Musik so ein bisschen ähm, die Stimmung hochpeitschen kann. Und das hat hier leider nicht so ganz gut funktioniert und... Ähm, ja, man kann es sich anhören, hört es euch ruhig an, aber ich sag mal so, ich würde eher sagen, für mich nur befriedigend. Mhm. Zudem, ich, bei mir ist aber auch das Problem, ich kenne diese ganze Thematik ja jetzt schon von hinten bis vorne und da muss es nicht unbedingt sein, dass ich mir das nochmal äh, antue, also antue, Anführungszeichen, weil die Comics lese ich trotzdem gerne immer nochmal wieder von vorne. Ähm, mhm. Aber beim Hörspiel ist es so, ja also, ich würde es dir vielleicht geben, Steffen, wenn wir uns mal sehen sollten, aber äh, ich weiß auch nicht, ob du so der Hörspieltyp bist. Hörst du gerne Hörspiele ich hab, allgemein? Ich hab, sagen wir mal so, ich habe schon lange keine mehr gehört, aber äh, ja, wird mir schon mal wieder was anhören. Also, was würdest du bei, im Hörspielbereich, was würdest du am ehesten empfehlen, was vielleicht keiner so großartig kennt, wenn du jetzt drei Fragezeichen sagst, das kennt ja jeder. Aber ich hab ich das hab gesagt. lange keine mehr gehört. <lacht> ja, was war das letzte Hörspiel, was du gehört hast? Äh. <lacht> oh Gott, oh Gott. Sportgoofy. Ah, Sportgoofy. Ich dachte, jetzt kämpfst du mit den Beate-Use-Hörspielen, die gibt's ja auch. Ja. Ach nee, äh, hier äh, äh, vom. Vom. Äh, na? Oh, Mann, ich und Namen. Klaas Heufe-Umlauf und äh, Jan Böhmermann. Ach, Förderschulklassenfahrt. Ja, genau. Förderschulklassenfahrt, Förderschulklassenfahrt. Das habe ich oh, zuletzt gehört, richtig. Das ist aber erster oder zweiter Teil? Das, den ersten Teil. Bisschen. Ja, es gibt auch noch einen zweiten Teil. Es mhm. ist ja richtig bescheuert. Es mhm. ist aber richtig bescheuert. Eigentlich total schlecht, aber so schlecht schon wieder, dass ich es schon wieder lustig fand. Ja, ja. Hat er hatte was. Also, eine gute Empfehlung: Hört euch Förderschulklassenfahrt an und äh, lacht euch über die Scheiße kaputt. Äh, nicht so ganz empfohlen kann, empfehlen kann ich euch jetzt The Walking Dead. Hört zwar mal rein, aber ich, ich würde jetzt keinen dazu überreden. Mhm. Oder wettest du, dass die Leute auf uns hören? <lacht> <lacht> Äh, Glaube ich nicht So, aber, okay. wenn du schon das Wort Möcht... Wette in den Raum stellst Dann Mach was damit Wir sollten aufhören, unsere eigenen Überleitungen So zu kennzeichnen, dass die Leute merken, dass es Überleitungen sind, oder? Ja <lacht> ähm, Ja, ähm, wir haben letzte Woche folgendes, äh, folgendes Ding gemacht, wer sich noch an den letzten Monat erinnert Ist jetzt auch schon wieder 30 Tage her Ungefähr Du hast doch mit den ähm, Wochen und Monaten auch noch nicht so raus, ne? Bitte? <lacht> Gut, dass ich nicht wieder Wunsch-News der Woche gesagt habe. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wir haben letzten Monat, ja. haben wir zusammen ein kleines Quiz mit dem äh, Steffen äh, veranstaltet und da ging es darum, dass Steffen viele Disney-Zitate äh, erraten sollte. Er hat sich auch ganz wacker geschlagen, da waren einige schwere Brocken dabei, ich habe sie ihm auch nicht leicht gemacht. Mhm. Ähm, und zum Schluss weiß ich gar nicht, was das Ergebnis war, aber wir sind jetzt irgendwie in dieser Situation gelangt, dass wir diese Woche sogar zwei Disney-Serien vorstellen müssen. Respektive was mich persönlich diesen Monat. ja, die, respektive diesen Monat, also nicht nur diese Woche, sondern auch diesen Monat ja. sogar, ähm, zwei Disney-Serien vorstellen müssen. Mhm. Und äh, das Pre Prekäre daran ist, ich muss auch eine vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht der größte Disney-Fan bin, aber ich habe halt ein schlechtes Gedächtnis und ich bin dafür bekannt, immer das Neueste und Geilste zu gucken. Und da muss man natürlich ein bisschen in seinem Gedächtnis kramen. Und das Tolle ist, ich habe gekramt, aber dazu kommen wir später, denn wir haben uns, bevor wir diese Sendung angefangen haben, miteinander geschrieben und gesagt, wir müssen jetzt erraten, welche Serie der jeweils andere vorstellen wird, mhm. was er glaubt. Mhm. Und es gibt dazu einen gegenseitigen Wetteinsatz. Ich habe für Steffen einen und vielleicht hat Steffen auch für mich einen. Ansonsten würde ich meinen Wetteinsatz für uns auch beide nehmen, weil je nachdem, wer es macht, es ist nachdem auch nicht ja so schlimm. Richtig. <lacht> Dazu wird Steffen dann gleich nochmal kommen, wenn er seine Schlüpper auspackt. Ähm, na, ich gebe mal meinen durch. Einlösen wenn, würde ich den ja sowieso dann erst nächsten Monat. Na, das freut uns aber alle, dass wir noch einen Monat Schonfrist haben. Also du kannst ja gleich von deinem Fleischkäse-Ding erzählen. Ich werde in dem Fall, ähm, hätte ich als Vorschlag gehabt, ähm, wenn du, Steffen, äh, wenn, wie machen wir das denn jetzt? Wenn du nicht meine Serie errätst, dann musst du für die nächste Episode von der Etage 13 eine kleine Seite, eine DIN A4-Seite schreiben, Computer, ne, ja. tipp, tipp, tipp, indem du ein Mini-Hörspiel bastelst, was wir beide auch vorlesen. Okay. Habe ich gedacht, als kleine kreative Aufgabe. Gut. Ähm, wir können es auch so machen, wenn ich deine nicht errate, dann mache ich ein kleines Mini-Hörspiel, dann machen wir vielleicht auch ein kleines Thema dazu, das überlegen wir uns dann noch. Ich hatte ja eigentlich einen anderen Wetteinsatz, aber naja. Du kannst gerne erzählen, was, was wolltest du machen? Also, ich hätte ja eigentlich eingelöst, bin ich verliere, dann... Äh, Achso, der werde ich verlieren meinst du jetzt, oder? Weil du musst jetzt den Wetteinsatz... Ja, Na gut, dann treffen, machen wir nicht, das ja. halt mit dir. Äh, musst du ja. dann halt gucken, wo du eine Goofy-Mütze herbekommst, weil du wirst den nächsten Podcast mit nichts weiter an als einer Goofy-Mütze oder einer anderen Mütze deiner Wahl dann halt äh, bestreiten. Das ist natürlich schön, weil wir ein Podcast sind und keiner was davon äh, mitkriegt. Beweisfoto muss, muss es geben dann. Ich werde nicht nur mit einer Goofy-Mütze beseelt auf diesem Platz hier sitzen. Das habe ich schon mal gemacht. Ohne Goofy-Mütze. Das kann so knicken. <lacht> <lacht> doch, es wird beweiswürdig. Du musst dann Wette einlösen. Ja, in dem Fall werde ich auch einen Einseiter machen mit einem kreativen Hörspiel, du Arsch. <lacht> ich bin doch nicht bescheuert. Ich werde doch nicht so den Nacktscheiß machen. Ei, ei, ei, ei. Erst schlägt das vor und dann hält er sich nicht an die Wetteinlösung. Ich, ich, so also was. Wirklich. Na gut. Ja, also, ich wusste ja auch nicht, dass du es ernst meinst. Das ist ja wohl... Ich. Wir wollen natürlich den Leuten jetzt nicht ernst. unsere nackten Körper präsentieren. Etage 13, wir sind unter uns. <lacht> <lacht> so. Ja, stimmt allerdings. Bei elf Fans sind wir unter uns. Ja. Meine Mama hat mich auch schon gelassen. Also was war das jetzt dann für ein Wetteinsatz? Ein, ein Hörspiel? Also, also genau, eine Seite mit einem kleinen Dialog vorbereiten, den wir nächste Woche am Ende nach der Episode 13 der nächsten Folge einfach dranhängen. Wo wir okay. uns ein bisschen Mühe geben und ein kleines Hörspiel basteln. Gut. Findest du das gut? Ja, finde ich gut. Okay. Wenn wir also jeweils beides nicht erraten, dann ja. kommt halt von jedem so eine kleine so. Seite Basti's Hörspiel und Steffens Hörspiel. Mhm. Ähm, es heißt also folgendermaßen, wir müssen jetzt gucken, dass wir gegenseitig unsere Serien erraten. Ja. Ich würde auch einfach anfangen. Bei mir ich zu erraten. Deine zu erraten, okay. genau ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher Aber ich habe mir die ganze Zeit in meinem Hinterkopf Ist sich was festgezeckt äh, Und das werde ich jetzt einfach frei raus sagen Ich glaube nämlich <lacht> Und das ist definitiv falsch, aber ich habe mich jetzt einfach Auf die Serie festgelegt Du wirst uns Ariel die Meerjungfrau vorstellen Das ist es nicht ich wusste es nämlich, jetzt kommt nämlich das ganz schlimm. jetzt wirst du wahrscheinlich Gold sagen, weil du mich in die Irre geführt hast. Nee, ich werde nicht Gold sagen. Okay, nee, dann bin ich raus. Ich habe schon mal meine Wette nicht bestanden. Dann darfst du jetzt machen. Ähm... Tja, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Du hast gesagt, ich errate es auf keinen Fall. Äh, wahrscheinlich wirst du dann auch eine Serie genommen haben, die gar keine Zeichentrickserie ist. Ich darf dazu nichts sagen. Also wir haben so. uns auf Zeichentrickserien geeinigt, da muss gut. ich jetzt aber auch fair okay, bleiben. Gut. Dann ähm dann dann sage ich jetzt einfach mal Masupilami. Ah, es war schon knapp dran, ist aber auch nicht richtig. Okay. Jetzt haben wir äh. wahrscheinlich beide dieselbe. <lacht> Wenn es so sein sollte, dann fände ich es sehr lustig, dann haben wir beide was zu erzählen und haben nur eine Serie halt. Ähm, ich fange mit meiner Serie an und dann kannst du ja gleich den Aha-Fact geben. Ähm, ich habe eine Serie mitgebracht äh, aus meinem Disney-Repertoire und ja. da habe ich heute auch nochmal extra eine Folge geguckt, um nochmal ein bisschen reinzukommen. Ähm, denn es steht gar nicht so viel im Internet dazu, lustigerweise, mhm. als ich noch dazu gegoogelt habe. Aber auf YouTube gibt es noch ein, zwei Folgen, die ich gesehen habe. Es geht hierbei um einen Lux. Wir haben dieselbe Serie. Nein, du hast auch Bonkers ja. genommen. Das hätte ich nicht erwartet. Wie geil ist das denn? <lacht> ich ich habe geschwankt ja. jetzt. Ich habe jetzt geschwankt zwischen Raw Toonage, wo er ja seinen ersten Auftritt hatte, und ja, äh, geil. Das ist das, was ich noch gerade gefunden habe. Da habe ich nämlich noch geguckt und habe gedacht, das kann ich schon gar nicht mehr. Nicht so geil. Das habe ich früher auch geguckt. Ja. Raw Toonage, Wie geil ist das denn? Ja ja, jetzt mal? haben wir die Ehre, uns doch wieder gleichzeitig zu machen. <lacht> das war nicht abgesprochen, liebe Das Hörer. war wirklich nie abgesprochen, ja. ich wusste wirklich nicht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, Bonkers, das, das wird er nicht wissen, dass der Hallo? wird auf irgendeinen Rotz kommen, wie den er sonst vorstellt. Ich komme gleich mit Nerdwissen um die Ecke, weswegen ich das wissen muss, also okay, oder kennen muss, mhm. sagen wir mal so. Ja. Okay. Ähm, Fang du erstmal an. Genau. Also worum geht's bei Bonkos? Ich habe mir heute auch nochmal die erste Folge angeguckt äh, und ich wusste im Hinterkopf noch, es geht auf jeden Fall um einen Lux, der früher in Hollywood ein großer Star mhm. war, ein Zeichentrickstar, äh, wo aber die äh, Produktionsfirma, äh, der Chef ähm, Bonkos vor die Tür gesetzt hat, diesen Lux. und ähm, der hat dann erstmal wieder keinen Job mhm. und ist dann sozusagen erstmal arbeitslos und wird dann über ja, über verrückte Zufälle ähm, wird er auf einmal in den Polizeidienst beordert. Ich glaube, du kannst es wahrscheinlich noch besser erklären als ich. Ich habe die nee, Folge zwar gerade gesehen, aber passt und ähm, hat dann im Endeffekt, äh, wird er ein Polizist mhm. zusammen, und das ist das Wichtige, mit seinem Partner, bei dem ich auch sofort an dich denken musste. Deswegen habe ich auch so ein bisschen äh, die denken genommen. Ich glaube, wenn er Steffen Schneuzer hätte, dann wäre er auf jeden Fall Pickel. Mhm. So heißt nämlich der Partner von Bonkers. Ist ich ein ähm, etwas beleibterer, beleibterer Polizist mit einem Schnurrbart und ähm, ist am Anfang noch sehr zurückhalten mhm. und will bei seinem Chef sagen, hey, ich möchte Kommissar werden, Trenchcoat, super gut. Ähm, also dann aber auf Bonkers trifft es auch noch zurückhalten, aber im Laufe der ersten Folge merkt man schon so, wenn man mit Bonkers dem Slapstick-Meister hoch 10 zusammenarbeitet auf Streife, dann hat man einen Blutdruck von jenseits der 300, denn Bonkers hat jedes Fettnäpfchen, nimmt alles mit. Das ist eine richtige cartoon ja. Und der Vorspann der Serie, der ist auch schon so, dass Bonkers eigentlich in zahlreichen äh, Situationen gezeigt wird, indem man einfach einen auf den Kopf kriegt, irgendwo hinfällt und sonst was. Das ist dieser typische, urige, schöne Charme von früheren Slapstick-Sendungen, ja. gepaart mit so dem modernen, Kopf, der einfach gar keinen Bock hat. Und diese Verbindung, die fand ich früher schon so lustig. Das war im Endeffekt immer meine Vorserie zu Darkwing Duck damals mhm. bei Super RTL. Und deswegen habe ich mir das auch großartig merken können. Und äh, ja, äh, ich glaube, du wolltest auf jeden Fall noch Nerdwissen dazu beisteuern. Ich habe heute auch den Wikipedia-Artikel beigeguckt. Da standen auch schon interessante Sachen. Aber ich will dir nichts vorwegnehmen. Erzähl du mal, was du dazu weißt. Ja, dann hast du das bestimmt gelesen. Und zwar äh, ja. äh, ist es ja so, also das Konzept hat mich damals ganz stark an was erinnert. Und zwar an Nein, ja äh, äh, den Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever. Und, ich finde ihn auch gut, sehr gut. Und ähm, natürlich ist es hier so, natürlich ein bisschen kindgerechter gestaltet, aber tatsächlich ist es wohl so, dass die Serie ursprünglich direkt mal als, als äh, Fortsetzung des Filmes gedacht war. Also das hieß, äh, oder das heißt, äh, man hatte tatsächlich vor, eine. Roger Rabbit Serie zu machen, die dann halt äh, auch in Toontown spielt und äh, praktisch die Geschichte fortsetzt, dass Roger Rabbit mit dem äh, Detektiv weiterhin Geschichten und Abenteuer erlebt. So, und äh, dadurch, dass aber bei Roger Rabbit die Rechtslage nie eindeutig war, weil ja da so viele äh, Figuren auch aus anderen Zeichentrickfilmserien, die nicht Disney gehört haben, dabei waren, hat man dann halt gesagt, wir machen da jetzt was eigenes draus. Und haben halt diesen äh, Lux dann praktisch in diese Rolle schlüpfen lassen. Und man hat das Ganze auch ein bisschen kindgerechter gestaltet, indem man gesagt hat, okay, wir packen es in die Polizei. Und äh, das ist dann auch ein, ein eigenes äh, Department Bull also das tun department mhm. Und äh, genau. Aber wenn man sich den Bonkers so ein bisschen näher anguckt, von der Kopfform und auch so von den, von den Koteletten, die er hat, äh, erinnert das schon so ein bisschen an äh, äh, Roger Rabbit so rein äußerlich. Ja. Ne? Ist ja auch so ein bisschen Slap Ich glaube, Roger Rabbit ist ja auch sehr Slapstick-artig genau. auf jeden Fall gewesen. Ja, ja. Ne? ja. ja ich weiß ja. jetzt gar nicht mehr, ob auch die Stadt dann Toontown war, wo die beiden ermittelt haben, aber es war zumindest in Hollywood und äh, ja, also auch so in dem Gefilde angesiedelt. ja. ja. Also, ähm, ich muss echt sagen, mir hat die Sendung äh, echt viel Spaß gemacht. Früher in meiner Kindheit, das war auch der übertriebene Humor, der mich angesprochen hat. Und heute, als ich die Folge auch gesehen habe, habe ich mir auch direkt gewünscht, Mensch, ich könnte mir jetzt auch wieder mehr Folgen davon angucken, weil ich, mo ich mag einfach den, auch heute mag ich noch den, dicken beleibten äh, Partner Pickel, der auf den ganzen Toons keinen Bock hat, der mhm. wirklich so abgefuckt ist äh, und wird halt damit immer konfrontiert. Und vor allem geht es immer darum, was in der ersten Folge und der zweiten Folge immer wieder vorkommt, so dass Bonkers denkt, oh, jetzt hat mich schon wieder einer verlassen, jetzt bin ich traurig mhm. und kriegt dann die Kurve dann doch noch wieder und dann ist er doch wieder der Polizistenkollege. Und das, was du angesprochen hast vorhin, habe ich mit Raw Toonage, äh, das habe ich dann auch noch auf der Wikipedia-Seite verlinkt gefunden und habe dann in, in mir den Trailer angeguckt. Richtig gut. Das habe ich früher auch sehr gerne mhm. geguckt und habe mich jetzt erst wieder daran erinnert. Also Raw Tunage zur Info ist im Endeffekt so, so ein Verbund gewesen von mehreren Charakteren. Mhm. Dazu gehört Bonkers, Masupilami. Bonkers war ähm, meistens einer der der der Hosts, also einer der der praktisch genau. äh, durch die Sendung geführt hat, ne? Genau. Und ähm, habe dann jetzt auch gerade noch versucht auf YouTube so Episoden davon zu finden, auf Deutsch, das ist aber sehr schwierig. Hm. Hab nur gerade eine, ein, eine Moderation gesehen, wo der, ähm, der schurkische captain von Baloo, dieser äh, Luftpirat, mhm. ich weiß gerade den Namen Don nicht mehr. Ähm, bitte? Von Kanaille. Don Kanali, genau, Don Kanali, super. Äh, der hat da gerade gesprochen und äh, also die Hosts haben immer gewechselt, die Gastgeber. Mhm. Und es gab dann halt immer so Einspielfilme, zum Beispiel mit Masi und seinem riesigen Freund Maurice, dem dicken, fetten Affen. Mhm. Das ist auch der, der in dem Vorspann von dem, das finde ich so toll, in diesem Raw-Toonage-Vorspann äh, äh, fast den Bildschirm, den kleineren, zu platzen bringt. Mhm. Das ist ein super Intro, müsst ihr euch mal auf YouTube angucken. Ja. Ähm, denn äh, die Stimme... Also die Cartoon-Figuren sind die ganze Zeit am rumwiese und im Hintergrund wird immer zwischen einfach nur gesagt von mhm. so einer richtig schönen, tiefen Stimme. Äh, eines der Dinge, an die ich mich jetzt erst wieder erinnere und die mir so kleinen, schönen, nostalgischen Schauer über den Rücken laufen lassen, so im Endeffekt, wie wenn ich bei Turtles das Frank-Zander-Lied mhm. höre. Es ist auch super. Ja. Echt? Also meine Empfehlung und ja, zufälligerweise auch deine Empfehlung mhm. für heute. Wo hast du denn Bonkers Haben geguckt wir? dann heute noch? Äh, wo ich den heute geguckt mhm. habe? Ich habe auf YouTube einfach Bonkers okay. eingegeben, da gab es eine, ein, zwei, äh, erste und zweite Folge auf jeden Fall und wenn, überlege ich mir gerade schon wirklich mir vielleicht, wenn es das irgendwo gibt, noch was zu besorgen, weil im Internet habe ich sonst nichts gefunden. Ich, nicht ha, ich habe mal geguckt, ich, das ist mal auf VHS erschienen, aber ich glaube nie auf DVD, das ist... Ja, bei VHS gab es irgendwie drei Kassetten, habe ich jetzt gesehen, mit, auch nur, nur zwei Folgen, was ich ein bisschen blöd mh. finde, aber... Manche gute Serien gibt es halt mittlerweile nur auf VHS. Da habe ich auch noch eine andere Zeichentrickserie im Kopf. Aber vielleicht bringe ich die hier das nächste Mal. Äh, die ist nämlich auch ganz gut. Ja. Gut, dass das Zeichentrickserien Mal. keine Comics sind. Ja, fürs nächste Mal, Steffen, haben wir dann beide eine Seite vorbereitet, die wir uns gegenseitig, also die wir dann sozusagen im Dialog so ein bisschen vorspielen dürfen. Mhm. Toll, oder? Ja. Machen wir dann auch so. Damit ist dann äh, die Disney-Serie des Monats, nenne ich jetzt einfach mal. Müssen wir einfach noch einen coolen Crazy-Jingle dafür rausholen. Irgendwas mit Goofy. Ah, <lacht> Steffen! Irgendwie sowas. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Mach mal. Äh, mach ich, bastel ich schon. Du bist bei uns ich nicht der, der äh, Jingle-Experte. Ich bin der Jingle-Hausmeister. Was ist denn der hier wie Der Ist hier Durcheinander der Jingle, ich mach den erst mehr sauber. Richtig. Ähm. Und damit nähern wir uns auch schon wieder mit großen Schritten fast unserem Ende des Podcasts. Und was machen wir am Ende des Podcasts? Wir empfehlen aber nicht rum, weil dann würde Steffen wieder seinen lustigen Gag auspacken. Nein, wir empfehlen Podcasts. Ja. <lacht> ähm, Steffen hat die ganze Episode lang immer irgendwie nach rechts oder links geguckt, als wäre er halbseitig gelähmt. Nein, er hat die ganze Zeit wahrscheinlich überlegt, welchen Podcast er nehmen soll. Ich sehe noch nichts Neues bei dir, Steffen. Hast du dir einen rausgesucht? Ich habe mir einen rausgesucht, der ist mir gerade in den Podcatcher äh, geflattert. <lacht> Zufall. Zufall aber ähm, dann fange ich mit meinem an weil ich habe natürlich schon vorgearbeitet mein Freund, mhm. nicht so wie andere Menschen, die einfach in die Aufnahme reinrauschen naja, ähm, aber es funktioniert ja anscheinend. Ja, es funktioniert wunderbar, muss ich dazu sagen, Schätzchen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe einen Podcast, ähm, der gehört schon zu den All-Time-Favorites und wir müssen ihn dringend empfehlen, weil im nächsten Jahr hört dieser Mensch auf, es ist Jürgen Domian. Ah, ja. Jürgen Domian und sein äh, Call-In-Format Domian mhm. ähm, gehen... Ende nächsten Jahres äh, ihrem Ende entgegen. Mhm. Domian hat dann ungefähr über 20 Jahre lang Leuten zugehört beim Telefonieren. Ich weiß nicht, äh, nachts hörst du wahrscheinlich, weil du keine Zeit hast, eh nicht, Domian. Hast du das als Podcast vorliegen oder hörst du das gar nicht? Habe es mal eine Zeit lang als Podcast gehört, ja. Okay. Ähm, ich bin auch mittlerweile irgendwann auf die Podcast-Schiene gegangen, weil ich das gut fand. Früher habe ich das, als ich in der Tankstelle gearbeitet, in der Nachtschicht immer, war das sozusagen immer derjenige, wo ich gedacht habe, oh, endlich spricht noch jemand mit mir, obwohl ich ihn noch nicht mal angerufen habe, weil danach kommen immer nur Techno-Mucke auf dem Radiosender, mhm. den ich da hatte, weil nachts läuft echt scheiß Musik, mhm. vor allem auf 1Live. <lacht> ähm, es gibt aber auch ähm, noch andere, wie, äh, äh, äh, äh. die scheiß Musik spielen, in der Nacht. <lacht> ja. Radiosender meinst du natürlich. Ja. Genau. Rocks FM gibt es zum Beispiel nicht mehr, da habe ich früher Webradio gemacht, aber das bringt jetzt auch nichts. Ähm. Ich, Aber man ähm, kann dir nochmal Werbung dafür machen, falls sich noch jemand. Okay, <lacht> Werbung dafür machen. Apropos Steffen, ja. darüber habe ich noch gar nicht mit dir gesprochen. Ich glaube, ich werde versuchen, vielleicht für die nächsten Folgen mal so eine, so eine Aufnahme von meinen Radiosendungen mal früher mitzubringen. Oh. Ich habe früher nämlich lustige Formate gebastelt. Das ähm, wäre witzig. Vielleicht kann man wieder was ähm, davon reaktivieren. Das könnte sein. Ich habe auf jeden Fall ähm, Jürgen Domian immer sehr gerne zugehört oder höre ihm immer noch sehr gerne zu. Und ähm, ich habe jetzt gar keine so Alltime-Favorite-Geschichte, die mir einfällt. Das sind immer wirklich Begebenheiten, wo ich sage, das ist interessant. Wie ich habe zum Beispiel eine Folge, bei der ging es darum, da war, ähm, hatte eine, nein, ich rufe, komme jetzt nicht mit dem Kilomet an, was Leute dann immer direkt sagen, wenn sie an Domian denken. Ich habe da ja etwas. Das Kilomet. Die Kilometerfrau, das sagen alle. Das ist schlimm. Ich glaube, an, an Jürgen Domians Stelle würde ich, glaube ich, irgendwann ausflippen, wenn ich das nochmal hören müsste. <lacht> ähm, ich habe eine andere Geschichte, die ich damals gehört habe, die mich so ein bisschen, äh, wo ich auf jeden Fall erstmal so, wow, einen Wunderschrecken bekommen habe. Denn ähm, da hat eine Frau angerufen und die ist Lehrerin, die hat die ganze Zeit nochmal mal geredet, hat aber davon erzählt, dass sie halt eigentlich als Mann geboren ist und sich halt so ein bisschen... Äh, um, also so anzieht, ich weiß nicht, ob auch ganz umoperiert. Und die hat ja halt die ganze Zeit so gesprochen, dass man ihr auch wirklich abgenommen hat, sie ist eine Frau, ne? Mhm. Und dann meinte Domian irgendwann so, okay, du, kann, du kannst jetzt hier wie eine Frau sprechen, ne? Aber könntest du auch irgendwie auf den Mann umschalten? Und dann sagte dann sagte die Frau, das geht ganz einfach. Und dann hat sie so tief gesprochen, dass ich gedacht habe, was ist das für eine krasse Fähigkeit? Ich hatte dann nicht gerechnet, ich bin nachts <lacht> aufgewacht und habe gedacht so, boah, wie kriegt die der das hin und äh, ich hat dann wirklich wieder Frau, ne richtig ich krieg's immer nicht hin man kann wohl seinen Kehlkopf so trainieren oder seinen Kehlkopf dass man das wohl möglich ist dann halt wie eine Frau zu sprechen bei mir bringt das wirklich nichts weil meine Anlagen sind sehr nah dran wie eine Frau zu klingen mhm. <lacht> aber ich frag mich ob es das auch andersrum gibt ob man das auch um vielleicht eine männliche Stimme zu kriegen ja, ja, ja. so das war sehr schön. <lacht> ähm, das ist eine der Geschichten, die ich so ein bisschen im Kopf gehabt habe. Und ansonsten, äh, die Themenabende kann ich natürlich immer fehlen. Ansonsten gibt es die ganze Woche lang immer freie Themennacht, nennt das selber. Das, ist das Wort, das er erfunden hat damit. Ansonsten gibt es mittwochs immer ein Thema. Und ähm, es, wird, es wird mir echt fehlen, wenn er aufhört. Mhm. Weil er war ein echt... Man, man, hat seinen, man kann seinen Zur Horizont öffnen und merkt, so, es gibt nicht nur unsere normale stinklangweilige Welt, sondern es gibt auch sehr viele krasse Sachen ja. da draußen, wie auch die Objektophilen. Das ist gerade mal ein sehr krasses Thema bei Domian. Leute, die lieben Baum, Flugzeuge. Das ist echt... Also man lacht darüber, aber ich finde es schon krass, ja. was es so alles ja. gibt auf der Welt. Und ähm, das zu Domian, bitte in euren Podcadge reinschmeißen. Mhm. Und was der Steffen in seinen Podcast reingeschmissen hat, das erzählt euch jetzt. Der, noch mal kurz zu Domian. Der Zusammensteht geht meistens eine Stunde, so ungefähr, ne? Genau, das ist ungefähr eine Stunde und ähm, genau, mhm. das ist eine Stunde ungefähr. Ja. ja, den Podcast, den ich heute empfehlen möchte, ist äh, ja, habe ich erst mal den Namen, Viva Britannia. schon okay, Den kenne ich nicht, erzähl. Schon mal davon gehört? Äh, nee, nee, nee, nee, Das geht praktisch darum, welche Eigenheiten oder äh, ja, welche Eigenheiten es in, in Großbritannien so gibt. Und zwar wird das äh, vom äh, Sven Rudloff gemacht, der ist schon eine ganze Weile in, äh, selbst in Großbritannien gelebt hat, weil er dort gearbeitet hat. Und. Mhm. Ähm, Was macht der Sven Rudloff? Weißt du das? Ähm. Nee, weiß ich jetzt so aus dem Stehkreis nicht. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber. Okay, ähm, alles klar. Ja, jedenfalls hat er beruflich da zu tun gehabt und hat deswegen da auch sehr lange gelebt, wohl. Oder auch immer wieder mal. Und äh, jetzt vermittelt er halt in, in seinem. Mhm. Äh, Podcast dazu, so die gewissen Eigenheiten über, über Großbritannien. Also mein liebstes Beispiel, weil wir uns das damals immer selber gefragt haben, äh, wie verhält man sich bei einem Pub-Besuch zum Beispiel? Ja? Okay. Und das, also das erklärt er dann halt, ja. Äh, ja, wie das dann so da abläuft. Ja? Und okay. äh, ja, halt also also Sachen, zum Beispiel über die Währung, aber auch geschichtliche Themen aus Großbritannien. Und so weiter und so fort. Übers, übers Fernsehen hat er schon äh, eine Sendung gemacht. Also im Grunde, was was waren die Anfänge von der BBC und äh, was sind so die Highlights bei der BBC? Klar, jeder denkt sofort an Doctor Who oder äh, ja. auch, auch äh, viel Sachen wie Monty Python's und sowas, ja. Also, ja. Äh, genau. Ja, und darum geht es okay. halt in Viva Britannia. Also, ähm, er bringt also die. die, die äh, das, das Vereinigte Königreich etwas näher, sagen wir mal so. Vor all die Briten-Fans auf jeden Fall da draußen. Genau. Hast du noch irgendeinen Tipp aus dem, würde mich jetzt gerade aus diesem Pub-Besuch-Podcast oder ist das zu lange her? Ähm, man, muss, man muss wohl ansprechen. Also man darf nicht warten, dass man angesprochen wird, Ja. sondern man, also muss, beim den, Barkeeper. man muss den Barkeeper ansprechen und äh, ja, und dann wird auch meistens gleich bezahlt und so weiter und so fort. Genau. Ah, man zahlt also nicht am Ende, sondern mhm. direkt sofort ja. immer wieder das Bier. Ja, ja würde wahrscheinlich einiges auch einfach in Deutschland machen, bevor sich die Kellnerinnen mal irgendwas merken müssen, sofort zu bezahlen. Finde ich eine gute Idee. Mhm. Und ähm, damit ist auch unsere letzte Podcast-Empfehlung äh, für heute rausgegangen mhm. an die Menschheit. An alle zwei Leute, die das hier nachher nochmal im Schnitt <lacht> hören werden. <lacht> ja, im Schnitt sind schon ein paar mehr, wenn man den Zahlen trauen kann, aber. Ja. Deine Mutter und meine Mutter sind so nett. <lacht> Sie ist immer wieder aufs Neue runterladen und anhören. Ähm, ja, Ich habe mich auf jeden Fall wie immer gefreut. Ich, ich werde mir diesen Viva Britannia ähm, Podcast glaube ich auch holen, weil mich das auch interessiert. Ich habe ja sowieso von deinen Podcast-Empfehlungen immer alle. Gibt es übrigens mit, als Buch auch. Als Buch zum Hören? Nee, ist dann als einfach als so als eine Britannia Kassette lesen. drin? Viva Britannia. Gibt's wie funktioniert das mit diesem Lesen? <lacht> Aber das könnt ihr ja beim Gratis Kommentar ausprobieren <lacht> im nächsten Jahr, wenn dieser Podcast ist da ja leider am 13. raus, da ist der 9. vier Tage vorbei. Gut gerechnet, ne? Ja, super. <lacht> Alles klar, Steffen, ja, ich äh, mich Worte jedenfalls, an die Hörerschaft. Ich freue mich jedenfalls auf unsere Hörspielaktionen beim nächsten Mal. Ja, weil ich auch. Ich, ich habe da schon so eine kleine Idee. Ich hatte mal schon seit längerem äh, so ein kleines Hörspiel äh, eingetragen in unseren. Aber das hast du ja, sowas ignorierst du ja ganz gerne. Nee, ich hab, das ich hab das gesehen. In Trello Trello. Oh Gott, ich hab ein Ohrwurm, ich brauch ein Kaugummi. Skippy mein Snickers, mir mein Snickers. Und äh, genau, ja. Dann, äh, Und, äh, ja bitte. Da freue ich mich auch drauf, Steffen. Und äh, mit diesem Trello Trello äh, Ohrwurm, <lacht> den ihr jetzt alle mit eurem Kaugummi wegkauen dürft, verabschieden äh, sich herzlich der Steffen. Tschüssi. Und ich. ich bald.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 Vor Redaktionskonferenz, bevor die Folge losgeht, noch so ein bisschen. Oder so. hinten dran, weil eins habe ja. ich, hab ich festgestellt: Du hast zwar ein super Intro gemacht, aber, ja, das ist blöd. Vor dem Aber steht immer die Lüge. Nee. Äh, nee. Ich habe ein, ein kleines Problem damit. Äh, wir fangen ja. an zu sprechen. Das heißt, ich kann, wenn wir sowas machen, das ganz schlecht vorn ranschneiden, weil du dann den Übergang nicht mehr so hast. Deswegen sollst du auch nichts vorne dran schneiden, sondern nach hinten dran. So. Haben wir das auch geklärt? <lacht> Ja, ne, finde ich auch immer ganz lustig, wenn es zum Schluss ist kommt. ist nämlich auch wichtig, Leute. dass die Hörer mal mitbekommen, was so hinter den Kulissen abgeht. Ja, das ist natürlich nicht gekünzelt, Steffen. Nein. Mensch, so, hoffentlich kommt lass das uns nicht doch in die mal Outtakes. über unsere Themen Ach. sprechen. Mensch, Steffen, ich wollte dir erstmal sagen, du siehst heute richtig schön aus. Wir nehmen das nämlich mit Skype auf. Und ich habe die Zensur-App gleichzeitig aufgemacht. Dein ganzes Gesicht ist schwarz. <lacht> Egal. So, wir müssen zählen, sonst hat das ganze Gebrappel hier überhaupt keinen Sinn, weil wir das nicht übereinander gelegt bekommen. Aber sobald wir einmal gezählt haben, dann läuft die Sache doch, dann läuft's doch, oder? Irgendwie schon, ja. <lacht> das war das diplomatischste, was ich heute gehört habe. So. Irgendwie schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Start. Start. Jawohl. So langsam wird es doch. <lacht> Ach so, äh, ein wichtiges, äh, was wir vorher klären sollten, vielleicht doch noch. Äh, möchtest bin, du anmoderieren haben. oder äh, soll ich? Wie du magst. Ich bin heute relativ offen für alles. Dann halt mal kurz den Schnabel.